So, so, so. Guten Morgen, wir sind hier in der vorderen sächsischen Schweiz. Heute ist Sonntag, der 6. Juni 2021. Und wir machen uns jetzt auf äh, zu einer Wanderung auf den Lilienstein. Das ist das Kennzeichen, Wahrzeichen der vorderen Sächsischen Schweiz. Auf geht's! Musik Das ist immer noch zu hoch, wenn du in die Hocke gehst. Na ja, gut. Okay. <lacht> Jawohl. Kann mir ein bisschen helfen, genau so wie hier. Nöch. Na steiler geht's kaum noch, <lacht> ne? Ja. mit Seil und Bitte? Maik Löckler. Maik Ja. Da schauen mal einer an. So, wir betreten jetzt gleich die sogenannte Ebenheit. Das ist die Hochebene auf dem Lilienstein. 1776, ein Schlachtfeld. so wie gut Hallo. Hi. angekommen so von da oben hier runter ja und es ist 14.15 Uhr 14.15 Uhr und wir sind gestartet um, ja, um 9 Uhr um ungefähr ja, schon eine tolle Sache, da hoch und wieder runter. Hä? Nicht so richtig heiß geworden jetzt. Wir sind doch der Empfehlung gefolgt. Ne? Wir haben doch gesagt: Nordaufstieg, Südabstieg. Okay. Ja. Das war auch gut so. Ja. Aber wir haben noch einen schönen Eisbecher gegessen jetzt. Ja. Jetzt Schuhe aus und dann Erholung angesagt. Jawohl.